Servus, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Ja, wir haben letzte Folge den blaze oh, spawn hier entdeckt, der aber von Lava umgeben ist. Und daher werden wir sehr schwer daran kommen. Weil wenn ich den Kies hier jetzt abbauen werde, würden ne? wir Raum strömen. Ich bin auch noch da. Ja. Und ich baue hier gerade das ganze Dings ab, damit ich Blöcke habe. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt noch mal nach anschauen, weil das war so richtig spannend. Ich bin mehrfach fast gestorben. Ja, also dass der Leon noch lebt. Das ist Kammer. Und ich muss, bis, kann nur noch bis halb Dann muss ich gehen. Und dann komme ich später wieder. Oh, ich krieg das nicht hin. In oh, ich habe 40 Blöcke. Kann ich hier abbauen ohne Probleme? Oh Gott. Ja, Dieses Rumgeschieße, das, das nervt so richtig, weil man einfach denkt, okay, jetzt trifft er mich, weil das so, so laut ist. Aber dann wiederum... Trifft er dich eigentlich nicht, weil der ist irgendwo ganz woanders. Das nervt so. Haben wir nicht selbst gebaut. Also wir haben einen kleinen 1x1 Weg. Ja, das ist nice. Wir hatten noch... Er ist auch gestern mit Lava zu tun gehabt. Also nicht gestern, sondern... Äh, egal. Aber ich wo soll man jetzt lang? Du wo du Netherstein siehst, ist Dings. Okay, ich habe jetzt einen 3x3 Weg LOL. Gemacht. Der Gas ist über uns. Lor Leon, wenn du findest, komm mal hier zu mir und schau mal durch das Fenster dort hinten. Das ist das Monsterparty. Das Party. Da werden wir sterben. Ein Skelett, zwei Lohn. Wahrscheinlich kommt da ich gleich habe noch mehr. Wir noch einen Jeppe. Einen. Noch einen. Einen nur. Ja, wir haben noch nicht mehr gemacht. Wir haben noch nicht genug Gold gesammelt. Und wir mehr Eisen brauchen. Oh Gott, Leon, pass auf. Da brennt alles hier warte ich hier du nimm das nimm die zwei wasser einmal ich hätte nur einen zu mir weil du hast ja das ganze hast ja den kolben du bau bo mal mit der, der steinspitzhacke da den block ab den hier ja okay wir ja, haben wieder geschossen sie schießen nicht jetzt den block hier welchen der mitte ich gehe hier hin ja schieß Jetzt den letzten. Okay. Jetzt haben wir uns aber getriggert. Okay. Wie machen wir das? Wir haben 3x3 Weg, der aber nur drei Blöcke lang ist. Die Lava gibt mindestens noch drei Blöcke weiter. Scheiße! Ich hab die anvisiert! Was? Ich hab die anvisiert. Hast du noch Pfeile? Ich habe keine. Sieben! Mehr. Gib mir mal drei Stück, das müsste für eine Blaze reichen. So eine? Das sind drei Stück oder so sind 5. Das sind Spawner umrandet oder nicht? Meinst du, da wären wie ein Spawner? Wir wechseln. Oh shit, oh shit. Oh, oh, oh, oh. Wie die schießen. Hier bin ich eigentlich safe, nur ne? Ich kann einfach Leute, wir können ja einfach ein bisschen ähm, Small Talk, also wir können mal ein paar Fragen beantworten. Okay, ich glaube, ich werde den Zeppelin lassen und reinrennen. Sicher? Weiß ich nicht. Ich habe noch eine Enderperle. ich glaube, wir gehen da taktisch ran. Wir brauchen eigentlich nur die Nennerwarzen. Das ist der einzige Grund, wieso ich hier bin. Pass auf, die sehen dich dort. Und das Lava unter dir. Oder sind die uns? Warte. Nee, die sind... oder? Pass auf, die anderen sehen dich aber. Ich, ich baue den Weg zu, hier. Ich, ich baue einen Boden. Ich baue einen Boden. Ich habe genug Blöcke, denke ich. Okay, der Zaun ist weg. Die können uns nicht mehr treffen. Ich glaube, die sehen mich, oder? Ich muss die Lava wegbekommen. Hallo! Hat er mich jetzt gesehen? Jetzt hat er mich gesehen! Ist doch bescheuert, du! Ne? Okay, die Lama ist weg, Mike! Okay, sterben! Hab ihn! Hab ein, Hab ein. Da liegt ein Lohn! Soll ich helfen? Oh mein Gott, die machen eineinhalb Herzen Schaden mit dem einem Schlag! Die Blaze rot! <lacht> Jono noch. Sind noch welche? Oh shit, Ich, ich würde sagen, wir würden den äh, Spawner erstmal, um. um jetzt können Richtung. Wir können hier eine ja eine gleich hauen. Ja, nee, Pass kann. auf! Pass auf! Nein! Pass auf! Leon! Das halt. Oh my gosh. Ja, hier, wir tauschen! Hier nimm! Nimm einfach! Warte, das sind falschen Boots! Hier nimm die Boots! Ja, danke. Okay. Soll ich Schutzboots oder Federfallboots? Ich hab alle deine Pfeile. Jetzt geht's um alles. Alle ich habe nur noch drei. Hier, meine letzten Pfeile. Wir sind so unorganisiert, Alter. Mike, geh dich safe geh auf die andere Seite. Ja. Ist das den Jeppel? Sicher? Ich geh auf den einen drauf, ich trigger ihn, ich trigger ihn. Scheiße, hab er den sieht Spawner? mich noch. hab den Spawner. Hast du? Hast du? Bau ihn ab. Ist mir jetzt scheißegal, bau ihn einfach ab. Iolo. Ich geh auf den anderen. Oh, warte. Pass auf. Jetzt wirst du nicht überleben. Fang, Sprinne. Oh Gott, Leute. Okay, ich hab, hab nur kurz gebrannt. Ich hab fast alles. Fliegen nur noch zwei. Ich kann den einen bei mir nicht erreichen mehr. Vielleicht bin ich übereinander so. muss ganz sein Ausweichen. Ich bin hier geblieben. Pass ich auf. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. ich einfach rein, wenn nicht mehr geht. Geil. Ich komme, ich die, komme. Die, die dich ge gehalten hat, habe ich. Okay. Es sind auch noch welche. Ich habe den weg. Der Japan hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte eben zwei Herzen. Pass auf und das und da und noch. Die Absorption-Herzen wäre ich down. Oh Gott. Ohne den Jappel wäre du so down. Ja. Die Loh hinten hab haben schon drei... Pass auf, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas. Ja, Gas direkt einen. über uns. Ja, genau. Wir haben keine Pfeile mehr. Wir müssen zurückgehen. Ich speichere die Cordis. Nein. Gott nein! Leute, wir brauchen nur noch die. Oh nein. Müssen wir ein bisschen abbrechen? Okay. Ellensaft? Ja. Bitte nicht. Okay, Leute. Sollen wir den Und Weg cutten? Ich guck mal kurz was nach. Der gast ne, der war so riesengroß gerade. Guck eben raus, ob da alles. okay. Scheiße, der sieht mich. Sieht mich? Ich hab den letzten. Ich habe den letzten Lohnspawner abgebaut. Ich habe den letzten Lohnspawner abgebaut. Pass auf, pass auf, Leon! Oh! Leon. Ich muss essen. Sollen wir den Weg cutten? Warte. Vielleicht können wir es auch noch ohne Pfeile schaffen. Sicher? Ich hab einen Auf. Ich bin ja so blöd und dachte so. Ja, äh, Digga, Feder, Federn brauche ich nicht. Tja, da hast da hat man Da hat man's für mich alles. Der Gas, schießt, der Gas schießt auf mich. Alles safe. Alles ich safe komm. für dich, alles safe für dich. Komm her, Gast. Oh Gott. Da ist er ja, der ist da ist er! Oh Gott. Ich brenne. Wegen einer wegen der Alles gut, ich werde nicht lange brennen. Ich hab auf Gott. Ich muss näher zu... Ich Ach, muss weiter von ihm weg. Leon! Nee, die dreckigen Lohnregen! Nein, nein! Leon, komm her! Komm. Oh mein Gott, oh mein Gott! Nicht sterben! Du bleibst schön dort. Mir Gut, ne, Leute, wir würden mal sagen, wir campen jetzt hier ein bisschen. Und da ist eine Lohe gespawnt. Aber die sieht mich noch. Oder? Oh, sieht die mich? Die Schau... Jetzt hat sie mich gesehen. Ich gehe noch hier. Ich wurde von Pass dem auf. Gas getroffen. Ich wurde von dem Gas getroffen. Pass auf, Leon, nicht hier rüber. Wie geht's zu mir. Lassen, lassen Lass Lassen äh, lass Lohe. So, Leute, würde ich sagen, wir chillen mal ein bisschen. Kommen ein bisschen runter. Auch wenn wir gerade in Todesgefahr sind, ja. ein kleines mortag runde unserer. und zwar. Und wie geht's euch so? Ey, dieser Gas fuckt mich ab. Wie geht's euch so leute habt ihr habt ihr gut gefrühstückt ist alles gut bei euch so ja. Wir müssen die leute beruhigen wir schaffen es leon das Skelett, das Nein! Nein! Nicht sterben leon wenn du stirbst jetzt brenne ich auch noch bau dich ein und irgendwas was für blöcke oder ich bin safe Leon, du darfst auf gar keinen verschärfen, kein Risiko, null! Ich hab mir das Skelett, alles safe! Ich baue hier trotzdem mal zu, weil ich habe Angst, dass da irgendwas spawnen kann, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin bei dir. Ja, pass auf, da schießt sich jemand ab. Leute, die Folge ist schon zur Hälfte oder so. Oh ich bin fast tot, wir sind hier gefangen! Ich hatte im Winter bis zu einem halben Herzen. Leute. Soll einer von uns eben zurückgehen? Ja, wir gehen wir beide, weil wenn einer nicht überlebt, dann sind wir gearscht. Das zweite hat man eine bessere Chance. Ich, ich hab über einen Fuck Gesetz... Gesetz. Ich will noch eine Truhe hier finden. Hier oben ist noch ein Dungeon. Wollen Und mich verarschen. Scheiße! Von dem, wo schießt es! Ich hab eine Tour! Eins <lacht> ab! Ein Sattel und um Pferderüstung und Gold. Ja, yeah, nice! Wird sich noch ein was Soll ich drauf? Nein. Ein Skelett mit einem OP-Bogen. Scheiße, das ist ein Gas. Sieht er mich? Leon, wir kommen nie wieder raus. Wir sind gefangen. Wir haben gedärzt. Wieso brenn ich? Ja. Nicht sterben. Was die Lohn dahin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, Leon. Alter! Leute, ich Herr weiß! Oh Gott. Leute, ich, ich weiß, ich kann gerade gar nichts unternehmen für Leon. Bitte einfach nicht sterben, Leon! Ich sag's dir so oft, aber einfach nicht sterben! Ich würde sagen. Ich was, weiß, ich was soll denn sagen? Dann gehen wir. Mhm. ich denn sagen? Ich sagen. Wir hauen jetzt hier ab. Ich habe keinen Bock mehr. Aber wie kommen wir hier raus? Ohne getroffen zu werden, ohne zu sterben. Regen, reck dich erstmal! Pass auf! Reag erstmal bis zu 10 Herzen so wie ich. Ich bin 10. Ich bin 10. Wohl, ja hier geht's raus. Hier ein Secret Ray. Von wo sind wir gekommen? Dort hinten. Das ist falsche Richtung! Was? Fuck, fuck! Ja, pass auf! Was denn? Stirbst du nicht? Nö. Nee. Hier geht's gut. Dir geht's gut? Wo gehst du lang? Das ist falsche Richtung. Ich, hab nein, ich bin in der richtigen, ich bin in der richtigen Richtung. Dann okay, Leute, ich, ich würde sagen, Leon geht zum Spawn, ich bleib hier. Okay. Wieso? Nein, da musst du auch nachkommen. Jetzt komm schnell, sonst sterbe ich. Okay, warte, ich, ho ich komm hoch, warte. Wo ich bist hab du? die Lohn gerade auf mich, ich hab die Lohn gerade auf mich. Sag ich, mein Ja, ich bin da, hi. Wo lang, wo willst du lang? Einfach hier runterjumpen, einfach hier runterjumpen. Nein, nein, nein, das ist falsch. Nein! Weg? Ist unser Weg! Ist unser Weg! Okay, Yolo. Ja, hab einfach noch sechs Herzen. Und ist der Gas. Dort ist der Gas. Also, wir werden safe. Hast du, du Neta-Rack? Gib mal neta Ich geb dir alles, was ich hab. Einfach nochmal. Ich will nichts. Scheiße, einer hat uns verfolgt, aber er sieht uns nicht mehr. Hä? Scheiße, oh, der Gas hat uns no noch nicht gesehen, aber gleich. Pass auf! Pass auf! Okay, ich bin oben. Nein, nicht. Noch nicht gehen, bleib unten. Oh mein ich Gott, Rettungsaktion. Oh Gott, Leute, schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Nicht, dass du vergisst, Innes. Nein, Endes. Der Gas ist weg, der Gas ist weg. Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst. du geh geh, geh, geh, geh, geh, geh, geh, geh, geh, geh. YOLO. Renn, spring und renn und spring. Ja. Und renn und spring und renn und ja, springen. Und, und schaß. Gosh. Hier ist unser Ray. Pass auf. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Schickst du mir eben die Aufnahme, dann kann ich den Weg zurückverfolgen. Nein, ich weiß doch. Wir haben doch über Fackeln gesetzt. Oh, wo gehe ich denn gerade? Überall. Ne? Ja. Ja, dort hinten. Okay. Mal sehen, ob finden. wir sind auch einige Male runtergegangen. Ne? Geh, Folg einfach den Fackeln. Ja, ja, ich folge. Kommst du mit mir? Hopp. Solange ich nicht in Lava falle, komme ich ja. Ich habe nur noch drei, zwei Essen jetzt. Ich wir jetzt sterben. Das ist so lame. Ich bin von da, unten gekommen. da unten. Da unten sind die, gehen die Fackeln weiter. Oh, ich hätte wirklich gedacht, wir sterben jetzt, ne? Hier hab ich ja auch gedacht. Ich habe gedacht so, hä, hey, wie oft schlagst du es noch ein Herz und so? Ich dachte jetzt, hä, hey, jetzt muss es auch irgendwann das Ende sein. Zum Glück nicht. Leon, da ist kein, ist da eine Fackel? Ich würde sagen, da ist eine Fackel, Leon. Wo ist eine Fackel? Hier. Hier sind Fackeln. Okay. Oh mein Gott. Vielleicht gehen wir jetzt einen Umweg, aber ist wir müssen... Direkt... den Gast. Es schießt einen auf uns. Was? Was? Auf, Wo? Uns. auf dich! Ja, auf mich, auf mich. Kommst du hoch, kommst du hoch? Schaffst du das? Ich, ja. Leute, wir machen Rettungs. Wir gehen zurück, um uns dann. Wo bist äh, du hoch? Achso, dort. Ist das unsere Treppe nach oben gewesen? Ja, das hat die habe ich gebaut. Eine stimmt ja noch nicht. Das heißt, wir sind nicht mehr allzu weit von, von dem Hotel weg. Okay, dort hinten geht's weiter. Mhm. Da ist ein Baby. Aber den ignorieren noch mal ein wenig Level mitbringen. Die Babys sind einfach in dem Spiel noch stärker und unnötiger. Ich dachte, der greift mich an. Nee, die kommen halt immer so auf einen zu, die wollen halt ein bisschen schuscheln. Und wenn du die halt so fucking punch gibst, ne, dann werden die Agro, weil das gefällt dir natürlich nicht. Bin ich nicht oh Gott. Hör auf zu stillen, du blödes Gast. Nee. Hä? Was habe ich jetzt F gedrückt? Wollt schon sagen soll, ja komm so wir sind jetzt Einfach weiterrennen. Wir brauchen müssen auch wieder Essen, fahren oder alles. Ich habe nur noch zwei Chicken. Ich habe nur noch fünf. Das muss mir gleich noch ein wenig geben, mm. also so zwei. Okay, wir geht's lang? Wir lang. Ich habe echt gedacht, das würden wir jetzt schaffen. Aber nein. Leon, ja, wir haben den Dungeon über die Hälfte gemacht. Wir haben das Skelettkopf. Mm. Den müssen wir irgendwo aufhängen bei uns zu Hause. Komm von hier unten. Weil die können ja da nicht die Sport. Okay. Oh Gott. Ja, von hier gekommen. Ja, ich weiß, wo wir sind jetzt. Ja, ja, aber wir müssen irgendwo noch eine Treppe bauen. Ja. Mhm, das weiß ich. ich weiß, aber das ist ein bisschen langweilig, dass wir Backtracking machen. Und dann aber wieder noch Hin-Tracking-Folge. Werden wir dann wenig farmen wieder? Ne, wir werden jetzt noch die Folge, wenn wir noch irgendwie äh, gezeigt haben, farmen. Nur bis halb kann ich nur noch. Also so neun Minuten werden wir noch aufnehmen, denke ich. Ja, klar. Zucker. Hotbar. Ich weiß, die Folgen jetzt sind so sehr strange und so ganz komisch. Ich weiß. Hier lang. Hier ist der lange Seelensandweg. Mm. Der ist nicht schlimm irgendwie. Warte, ich muss essen. Unser, der Garten folgt uns, glaube ich. Kann das sein? Ich bin schon oben. Ja, warte. Ich sehe ihn. Cool. Hier sind wir runtergesprungen. Pass auf, ich mach das, ich mach das, ich schaff das. Bam! Daneben Schatz. leider. Er targetet aber mich. Ich geh an ihn ran, ich geh an ihn ran. Aber dann schießt er instantly. Pass auf. Fast. Als ob. Komm her. Bats! Mist. Ich schlag ihn mit meinem Hügel. Jetzt rauf, rauf. Bats! Schlag ihn! Ist der ein Ne Gasträne wieder? Geil zwei. Digga, haben wir Glück mit den Gastränen! Ja, lebst du noch? Ja. Heim. Hast du grad Schaden genommen? Ja. Hä? Doch, wir sind von hier gekommen! Nee, schau! Von den Doch, hier Hier war oben sind wir runtergefahren! Seen Nein! Komm mal kurz her! Weißt, hier, schau meinst. mal! Hier sind wir runtergesprungen! Sind wir runtergesprungen? Hier! Ah ja stimmt, da hab ich den kleinen Weg noch gebaut. Dann wo? Gut, dass wir Fackeln. Sonst wären wir nie wieder rausgekommen. Ja. Ich habe wieder einen Gast. Du bist du lang. Ach da hinten schon. Kannst kurz stehen bleiben. Ich habe nämlich ab jetzt kein Essen mehr. Ich habe nur noch drei. Also wir sind jetzt auch fast da, glaube ich. Wir müssen noch eins, zwei Mal hochgehen, dann sind wir da. Und dann werden wir noch ein bisschen ja. fahren gehen. Und nächste Folge fahren wir noch ich mehr. Ich auf jeden Fall ein Pferd holen. Na, das schaffen wir nicht. Mama aber, Cube. Aber Leon, wir können schon mal äh, Dings machen. Äh, brauen können wir schon mal. Leon, pass auf, die sind stark. Da gehen die okay. fucking weiter. Der kriegt falsch an. Mike, der geht auf dich, der geht auf dich. Digga, was willst du? Digga, was Nein, willst du? Nicht, nicht den Pricky, nicht, nicht Bobby schlagen. Nicht Bobby schlagen, auf gar keinen Fall. Leon, ich würde sagen, wir bauen uns gleich einen Braustand, oder? Hey, keine Magma-Cream. Ich habe eine. Oh, ich habe auch eine. Mir ja, nice. Komm her, hier lang. Dann da runter. Oh, wir sind hochgegangen anscheinend. Oh Bin ich gerade von hier gekommen? Nein. Ich muss gleich was essen. Hm? Hast du was gedroppt? Was habe ich gedroppt? Essen? Hm, gerade nicht. <lacht> Ciao, wir nicht. sind fast da. Wir sind fast da. Okay Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wieso? Weil wir dort sind. Nein, komm. Das schaffen wir jetzt noch ganz nicht. Ah, da ist Ja, äh, Ja, ja, ich sehe schon die Dings. Ey, wir bauen wieder eine, Tra Tra eine Trappe. Eine Trappe. Eine Falle. Oh, ich mache YOLO-Rennen. Oh, Alter, Mike. Hier ist der komische, nicht... komische Lava-Stick. Äh, Kann man das so nennen? <lacht> der, der geht erstmal baden. ich habe gerade nicht gesehen ach komm das brauchen wir eigentlich gar nicht karten oder nee da lang ja wohl lang da lang. ist, hier unser okay. ist hier ja unser portal jo rest und aktion hat gewirkt wir werden dann so schnell sehr schnell erfahren gehen wir werden ganz viele tüne von leon töten oh gott ich will fast hier in die Lava gesprungen. Wir müssen hier noch mal runter leon wir müssen das <lacht> überlebe ich nicht was Kann man runter kann man runter ich habe ich habe nur noch acht Herzen und regeneriere nicht mehr oh scheiße da ist ein Gas pass auf er sieht uns er sieht uns er sieht uns er sieht uns pass auf er sieht dich oder sieht er mich wir sieht uns beide bam habe ich ihn ja nein ich sehe nichts ich glaube ich war den mach den Weg gerade kaputt ne fuck das darf er nicht aua habe ich dich geschlagen sorry Warte, ich will testen wen er targetet hat kein Stopp mich. Hier ist eine Gasträne äh. einfach so! Ich, Was? Hier war einfach eine Gasträne! Pass auf, ich trigger dich! Ja. Kann ich, mal ich drüber gehen? Zurückgeboxt habe. Mike, geh, geh, geh, geh zum Portal. Fuck, fuck! Ich hab nur noch. Mike, ich verhungere gleich. Hier, komm. Wir teilen uns. Ich hab nur noch zwei. Ich verhungere halt gleich, ne? Wir sind fast da. Wo waren wir nochmal? Scheiße, hier fallen hier meine Fackel auf. Ach da! Falscher Weg. Hier lang. Wo? Ach da! Stimmt! Ich bin beim Portal gleich. Gut, dann qu quaften wir uns eben noch. Braustanz. Flaschen. So, einfach durchrennen. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Okay. Nein, okay. YOLO! Der hat hier irgendwas kaputt gemacht. Ich renne einfach. Der hat nichts kaputt gemacht, alles safe bei dir. Ich bin Leute! Da. Ich komm rein! Scheiße! Irgendwo sieht er mich! Aber ich bin durch! Okay, Gott schon. sei Dank! Stimmt nicht angezeigt? Ah, Leon! Rüstung tausch. Komm, das können wir uns hier Ich sofort Flash essen. Danke. Gut, dann ge okay. gehen wir legen wir uns eben schlafen. Ja. Oh, Erstmal zurücklehnen. Oh Gott. Sollen wir später noch eine vierte Folge aufnehmen? Ja, nachher. Okay, perfekt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Äh, hier, warte. Gib mal eben dein Dings, ja. Hier sind die Sachen, die Drops. Hier, wetten. Schau mal, wie viele Federn. Noch zweieinhalb Stacks. Hast du Cobblestone? Hast du Cobblestone? Leo, in den Minecraft Hardcore gibt es keinen Stein. Hast du Cobblestone? Wie gesagt, im Maggie gibt es keinen Stein. Aber weißt du, wie man das ändert? Wir haben hier wunderschöne Höhle hier direkt am, am Angang. Und hier. Okay, ich hab genug. Ich hab genug. Ist mir egal. Ich höre ein Skelett, Alter. Das Skelett könnte sich eh nicht mehr töten, Alter. Ohne Witz. Wenn mich jetzt noch ein Skelett tötet, ja? Hä? Du hast die ganze Kohle mitgenommen? Ja. Und alles Hast du den Nerven? Ja. Leuchtbagge. So, Ach, Leon, kann ich, kann ich du bitte mein Kies haben? Ich baue uns dann so viele Pfeile, dass wir nicht mehr. Lol, komm, gib, gib her. habe meine Pfeile aufgesammelt. Hä? Ja, habe ich das? Nee. Okay. Das ist keine mehr. So, ganz viele Stickies. Sollte man. Man braucht doch normalen Stein für. Dings, ne? Ach ich Gott, brauchst. ich muss ja noch die Dings abbauen. Ich muss ja noch Kies farmen gehen. Oh Gott, ne? Ja, ähm Mike, du weißt schon, dass wir ohne Dings oh. kein Bra nicht brauen können, ne? Ohne was? No? Nein, ohne leta warzen oh, Na, aber wir können schon mal bauen. Du meinst das jetzt? Ne, wir brauchen leta Nein, gib her, gib her! Wir können wir noch den, den äh, Brau. Alles klar. In den bekommen? Ja, weil leon wir können doch schon mal anfangen, den zu bauen und Flaschen zu machen. sobald wir endlich Netherwurzen haben, Leute. Okay, ich hab den. Dann sind wir, wir kurz vom Ende und noch brauchen wir nur noch Enderman. Mike, War willst du mal meinen Stock fühlen? Danke. Was ist wenn? Oh nein, nein, du das nicht, er brennt. Er brennt nicht. Oh nee. hab sich gerade damit geschlagen <lacht> er tut einfach oh Gott die der folge ist schon so lang oder ist es nur bei mir so manchmal verschätze ich mich okay. auch mit der folge da manchmal denke ich ja die folge ist voll lang manchmal denke ich nee die ist kurz cool. ich baue jetzt erstmal ich habe sechs bauen wir jetzt mal sechs pfeile so hat ja, natürlich falsch rum. 24 oh. pfeile gebe ich mal als 12 und ich würde sagen leute wenn es euch gefallen hat und es auch wirklich spannend war dann sehen wir uns in der nächsten das Folge wieder. Wir lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo wir dann ein bisschen Essen farmen gehen. Ja. Auf jeden Fall. Am liebsten würde ich es eigentlich gar nicht gehen wollen, aber man muss halt. Und werde dann auch gleich ein neues Projekt aufnehmen. Das wird wahrscheinlich schon dann online sein zu diesem Zeitpunkt. Danke für den Wasser. Zwei Creeper. Kommen. Zwei Creeper. Ach, weißt was? Ich bin so hardcore hier drauf jetzt. Ich gehe eben drauf, damit enden wir die Folge. Wo ist er? Da, hi! Oh Gott, oh Gott! Was machst du? Das ist <lacht> Lol! Fuck! Leon, pass auf! Ab. Beide. Alle drei. Ich wollte jetzt eigentlich drauf gehen! Oh ich dachte du hättest mich mhm. irgendwie geschubst oder so, aber das war der... <lacht> nee, Leon! Ich bin ja. vor wieder drin und kill ein paar von deinen Dingen. Ich mein, bin sogar, ich ein paar Hühner von dir. Tschüss, du musst sterben. So, wenn, Gut, die ganze Familie hier. Oh Gott. Oh mein Gott, dieser Multikill. Mike, jetzt lass meine Hühnchen Wir haben nicht unendlich. Nein, Mike, lass es jetzt. Lass es jetzt. So, hier, das kannst du haben. Das ist dein Mittagessen für heute. Wie sagen haut drei, Leute. Lass ein Abo da, Geht wenn ihr mehr von was. mir sehen Geht wollt. Mir was. Ja, kriegst du eins. Haut drei, Leute. Aufloch. Und tschüss. Ciao.